Ich habe Spaß mit Game, ich habe seit 2012 Spaß mit Guild Wars 2. Zusammen mit dir möchte ich dieses Spiel gemeinsam erleben, neue Facetten entdecken und Endbosse besiegen. Willkommen im Otterbau, mein Name ist Torben. Wenn du MMO liebst und Guild Wars 2 insbesondere, dann bist du hier genau richtig. Drücke den follow button Ich spiele alle Game-Modes in Guild Wars 2, egal ob World gegen World, Spieler gegen Spieler oder zusammen gegen den PC. Alles hat für uns unseren Reiz und alles wird gespielt. Folgt meinem Kanal, schaut euch meinen Streamplan an. Ich freue mich darauf, euch demnächst zu begrüßen.